Das ist der Universal-Fuchsbeller, äh, universal deshalb, ich kann den Fuchs anbellen und ich kann auch mit der anderen Seite so von einem jungen Hasen die Klage machen. Also hier heißt, wichtig ist wichtig, die Luft ansaugen. Ich mache mal vor und immer so antworten, wie der Fuchs auch bellt. Und die andere Seite.